Mein Name ist Ingo Eichel. Ich bin Teil des Creative Cloud Platform and Ecosystem Teams bei Adobe. Wir kümmern uns um Partner und Entwickler, die Plugins und Integrationen zur Creative Cloud bauen. Mein Vortrag darf man nicht verpassen, weil es da um die Zukunft der Kreativität geht. Und der Kreativität jeden angeht, ist der Vortrag auch für jeden spannend. Das ist nicht mein erster Print Day. Ich war schon mehrfach hier, oder nicht hier, sondern in Montabaur vorher. Das Besondere ist hier generell, dass man einfach. Viele Leute trifft, für mich auch viele Partner, die mit Adobe zusammenarbeiten. Man kennt sich inzwischen ganz gut. Die Atmosphäre ist klasse. Und jetzt nach Corona ist es umso toller, wieder einfach mal live Menschen zu treffen und sich auszutauschen.